Herr de Vries von der CDU-Fraktion hat jetzt das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Herr Yildes, im Antrag ist ja ohne Zweifel sehr viel berechtigte Kritik am SPD-Senat wegen seiner Kürzungspolitik im Jugend- und Familienbereich. Frau Leonard hat recht, wir haben das schon häufig diskutiert, aber es hat ja nicht zu Änderungen bei Ihnen geführt. Und insofern ist das auch berechtigt, es nochmal hier wieder aufzugreifen. Ich will nur zwei Dinge exemplarisch nennen, das ist die offene Kinder- und Jugendarbeit und auch die Förderung der Familienhilfen. Dort hat es massive Kürzungen gegeben bei den Rahmenzuweisungen, wo wir der Auffassung sind, dass das eine ganz falsche Entscheidung ist, weil wir auch in Hamburg Angebote brauchen für ganz normale Jugendliche und nicht nur für Problemfälle. An der Stelle sind wir, glaube ich, einer Meinung, Herr Yildiz. Das Zweite auch exemplarisch, die Erziehungsberatungsstellen. Wir wissen, heute wird bundesweit jedes dritte Kind mit einer Erziehungsberatung unterstützt. Und wir wissen auch, die Ausstattung in Hamburg ist nicht gut. Ratsuchende müssen teilweise wochenlang warten oder sie bekommen nur noch seltener Termine als früher. Ganz anschaulich wird das mal, wenn man ein Vergleich mit Berlin macht. Dort kommt auf eine Fachkraft, auf 16.400 Einwohner, eine Fachkraft, hier in Hamburg sind es 33.000 Einwohner. Das zeigt auch, dass wir hier durchaus Nachsteuerungsbedarf haben. Da sind wir bei Ihnen. Wir haben das deswegen auch mit dem letzten Doppelhaushalt ja gefordert hier, als wir den Haushalt beraten haben, sind damit nicht durchgedrungen. Aber was ich mich jetzt wirklich frage, Herr Yildes, was soll dieser Antrag zu dieser Zeit wir befinden uns drei Wochen vor den Haushaltsberatungen. Damit kommt doch der Antrag absolut zur Unzeit. Sie fordern hier wirklich wieder alles und jedes. Nach dem Motto, Wünscht ihr was und von allem gleich das Beste, 16 Millionen. Da guckt man sich den Antrag an, Finanzierungsvorschlag, Fehlanzeige, 0 Cent, die Sie hier nennen. Also da muss ich mal ganz ehrlich sagen, das ist kein seriöser Umgang, mit solchen berechtigten Forderungen umzugehen. Warum hat Ihre Fraktion Ihnen denn nicht geraten, das drei Wochen später zu machen? Dann kann man hier ja anständig darüber diskutieren. Und ein bisschen ist es ja so, mir fiel ein, als ich den Antrag las, die Werbung mit Franz Beckenbauer bei E-Plus. Ja, ist ja heute schon Weihnachten. Also das ist ja auch wieder so das Motto, ähm, keine Prioritäten, nirgendwo sagen Sie vielleicht, wo Sie Abstriche machen wollen. Das ist keine seriöse Politik, der wir uns anschließen können und wollen. Deswegen wäre meine Empfehlung Ziehen Sie den Antrag am besten zurück, überarbeiten Sie den, kommen Sie in drei Wochen zu den Haushaltsberatungen, und dann können wir noch einmal ernsthaft diskutieren. Wenn das nicht der Wunsch ist, dann enthalten wir uns.